Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. USA besorgt über Veröffentlichung möglicher Geheimdokumente. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates Kirby sagte, Washington nehme die Sache sehr ernst. Auswirkungen auf die nationale Sicherheit würden geprüft. Seit Wochen kursieren im Internet offenbar geheime US-Dokumente, unter anderem zur westlichen Unterstützung für die Ukraine. Zelensky dankt Deutschland für weitere Militärhilfen. In seiner nächtlichen Videoansprache sagte der ukrainische Präsident, in den vergangenen zwei Wochen seien Panzerluftabwehrsysteme, Munition, Maschinen und Medizintechnik geliefert worden. Das alles stärke sein Land im Abwehrkampf gegen Russland. Scharfe Kritik an Macron-Interview zu Taiwan-Konflikt. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen sprach auf Twitter von einem außenpolitischen Desaster. FDP-Generalsekretär Gia Sarai erklärte, bei Gefahr sollten die USA und Europa zusammenstehen. Der französische Präsident hatte im Taiwan-Konflikt eine eigene europäische Strategie angemahnt, losgelöst von den USA. Netanyahu macht Entlassung von Verteidigungsminister Galant rückgängig. Der israelische Premierminister sagte, beide würden nun gemeinsam für die Sicherheit der Bürger arbeiten. Netanyahu hatte Galant vor gut zwei Wochen suspendiert, nachdem dieser die umstrittene Justizreform kritisiert hatte. US-Regierung will Aussetzung von Abtreibungsmedikament verhindern. Das Justizministerium reichte dazu einen Eilantrag bei einem Berufungsgericht ein. Vergangenen Freitag hatte ein Richter in Texas die Zulassung vorerst zurückgenommen. Abtreibungsgegner hatten gegen die Arzneimittelbehörde FDA wegen möglicher Zulassungsfehler geklagt. Abtreibung ist in den USA stark umstritten. Das Wetter heute an den Alpen Regen, sonst mal dichte Wolken mit Schauern, mal Sonnenschein. Im Norden und Osten auch Gewitter. Vom Westen bis zur Mitte am freundlichsten. Höchstwerte 8 bis 16 Grad.